Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer e IO der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute gibt es mal wieder ein kleines Commentary hier am Start. Und zwar ein neues ähm, Format quasi. Also eigentlich ein altes Format, aber jetzt quasi an einem neuen Ort, kann ich sagen. Und zwar True Stories von der Gamescom, meine Freunde. Also True Stories aus Köln. Und zwar, viele dachten ja, ich war gar nicht auf der Gamescom, meine Freunde. Ja, habe ich ja auch selber gesagt, aber das hat einen Grund und den werde ich euch heute erläutern. Und zwar liegt es daran, ich warte auf der Gamescom, ja, und habe da natürlich auch einige krasse Sachen erledigt, sag ich mal, ja. Aber die konnte ich im letzten Video noch nicht ansprechen, weil da noch, ähm, ja, Ermittlungen liefen, meine Freunde. Also Ermittlungen gegen mich, deswegen musste ich da noch ein bisschen auf Scheinheilig tun, meine Freunde. Aber heute kann ich quasi mit der Sprache rausrücken. Und ja, werde ich mal erzählen, wie das so war. Also erstens müsst ihr euch das so vorstellen, da war ja die Gamescom, ich bin ein bisschen später gekommen. Ich muss auch ein bisschen auf der Street hustlen, meine Freunde. Und zwar war dann die Gamescom, habe ich schon von Weitem gesehen und ich bin dann so angesteppt gekommen, da war so eine mega dicke Schlange, ja, also, keine Ahnung, so vier Reihen dicke Schlange und ich bin dann so ein bisschen von hinten angesteppt gekommen, hier mit meinem Kollegen und bin dann so gekommen und auf einmal drehen sich so alle um und sagen so, hey, hey, wo er mit so einer mich. hey, hey, das ist doch der Boss und ich so, ja Mann ich bin der Boss und die so, hey, bitte Geduld. Dann bin ich so halt easy durch die Mitte gesteppt. Aber nicht einfach so, meine Freunde. Nein, nein, nicht einfach so. Sondern da sind dann auch extra Leute gekommen, die so einen roten Teppich für mich ausgerollt haben, meine Freunde. Und da bin ich so quasi über den roten Teppich, also red carpet quasi, in die Gamescom gesteppt, meine Freunde. Ja, dann war ich so in der Gamescom. und dachte ich mir so, yo, was mache ich hier eigentlich, ja? Waren nur irgendwelche Lappen sich langweilig, so. Und dann bin ich halt quasi... Wieder aus der Gamescom rausgegangen, ja. Also ich bin dann wieder gegangen, aber vorher habe ich noch was erledigt, meine Freunde. Und zwar habe ich nämlich, da ist dann noch so einer gekommen, das war so ein, keine Ahnung, so ein 2 Meter Typ, keine Ahnung, so ungefähr 2 Meter war der, glaube ich, groß und war halt auch ein bisschen trainiert, aber jetzt an sich NS. Und dann kam der so zu mir und so, ey, bist du nicht MPO? Ich so, ja, bin ich, und jetzt? Dann meinte so, ich bin ein größter Fan, kann ich mit ein Autogramm haben? Dann meinte ich so, Digga, ich habe keine Zeit für Bitches. Und dann wurde er halt ein bisschen, ja, sauerer, sag ich mal. Sagte so, hey, warum, ich finde das nicht okay von dir? Und dann habe ich ihm erstmal eine gegeben und dann kam so Security und sowas. Die habe ich dann auch erkannt, mein so, hey, bitte lass uns in Ruhe, aber geh. Dann dachte ich mir so, ja, okay, Bitch, please, gehe ich halt einfach. Dann bin ich so rausgegangen, hatte er ja eh keinen Bock mehr. Und dann war ich so in Köln, ja, in Köln, so auf der Street und irgendwie, keine Ahnung, ich bin dann so rumgesteppt und hab da eine Schwuchtel nach der anderen gesehen. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der, ähm, homo Homo-Menschenfreund, also ich bin jetzt nicht so der schwule Freund. Ich bin jetzt natürlich auch nicht schwulenfeindlich oder so. Schwule sind auch Menschen, halt andere Menschen, nicht so tolle Menschen, aber sind auch Menschen, meine Freunde. Und ja, ähm, dann musste ich die natürlich auch boxen, ja. Also da habe ich den ein oder anderen Schwulen auf der Street umgeklatscht, meine Freunde. Das war ein Massaker, meine Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das da ablief. Das war quasi, ich weiß nicht. Wie in so einem Actionfilm sah das aus, vor allem, die sind auch irgendwie in Zeitlupe weggeflogen, ich weiß nicht warum, aber es war so meine Freunde, fragt mich nicht warum. Und ja, so war das auf jeden Fall damals bei der Gamescom und ja, deswegen konnte ich es halt nicht erzählen, da sind jetzt einige Anzeigen hier wegen ähm, hier schwerer Körper Körperverletzung, Daher, ich glaube illegaler Waffenbesitz war auch irgendwas dabei und keine Ahnung was da alles dabei war. Und deswegen musste ich halt erstmal ein bisschen undercover halten und so tun, als ob ich gar nicht da wäre. Weil jeder weiß, das FBI und sowas kontrolliert meinen YouTube-Channel und auch meine Facebook-Seite. Und deswegen musste ich so tun und ich habe so geschrieben, ja, dass ich da nicht da war. Und da dachte sich das FBI und so, ja, okay, er war nicht da, dann kann das ja gar nicht gewesen sein. Und so war das halt quasi mein Trick, um den deutschen Staat und auch den amerikanischen Staat auszutricksen. Weil die wollen mich auch noch jagen, wegen der Sache mit Obama damals. Und ja, so war das. Und jetzt in der Gameplay-Szene, Moment, jetzt in der Gameplay-Szene... Hat mal was gesehen, meine Freunde, ja? Also ist jetzt quasi rei reibenloser Übergang. Und zwar hat man gesehen, dass der Typ vor mir stand, aber ich habe ihn nicht gemessert. Jetzt sagt er euch, Boss, warum hast du ihn nicht gemessert? Und es liegt daran, es hat mich an eine Szene aus meiner Street-Zeit äh, erinnert, ja? Und zwar, kennt ihr das, Leute? Kennt ihr das? Wenn ihr so ein neues Knife habt, ihr habt euch fresh so ein neues Knife gegönnt. Zack, zack, so richtig scharf, dies, das, schön lang, schön Regen. Und jetzt seid ihr seid auf der Street unterwegs. Und ihr wollt einfach nicht den ersten Stich damit setzen, damit es immer schön clean bleibt. Kennt ihr das? So war das ungefähr hier bei mir in dem Gameplay und deswegen habe ich ihr nicht von hinten ermessert, meine Freunde. Und ja, ist halt wirklich ein Problem, wenn man so ein neues Messer hat und das dann nicht verwenden will. Ich glaube, das ist auch bei mehreren Sachen so, wenn man eine neue Slut hat. Ja, okay, die ballert man direkt, ist ja auch logisch, aber ja, okay, das war jetzt ein schlechter Vergleich von mir. Ist man gar nicht von mir gewohnt, aber der war echt jetzt nicht ganz so gut. Und ja, ich muss das Gameplay-Sound auch ein bisschen leiser machen in dem Video, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie aufgenommen, so ganz easy, ich spiele immer ohne Game-Sound, muss ich sagen. Nehme das so auf, dann höre ich mir das nochmal an, also diesen Game-Sound, habe ich mir zufällig nochmal angehört, also das Gameplay. Auf einmal höre ich da so irgendwelche kleinen Kinder reden, ich dachte so, hä, was soll die Scheiße jetzt? Und dann habe ich jetzt gecheckt, dass ich diesen komischen Sprachchat irgendwie anhatte, keine Ahnung, warum ich den mit aufgenommen habe. Wahrscheinlich, weil ich das Gameplay live aufhören habe, aber ja, kann man nichts machen. Ich versuche den Gameplay-Sound einfach ein bisschen leiser zu machen, dass man es nicht so hört. Und auch einen freshen Beat im Hintergrund einzupicken. Und ja, Gameplay sollte auch gleich zu Ende sein. Und Bewerten und Kommentieren nicht vergessen. Für die krasse Street Story und euer EMPWO io der Boss, ist over and out, ihr Bitches. No homo,